und los geht's, hier schauen wir zwei Beispiele über die Aufgaben der Kurvendiskussion äh, ja, das bedeutet jetzt da braucht man schon die Theorie gut können um das zu verstehen es gibt auch andere Videos darüber aber hier schauen wir jetzt einfach direkt die Beispiele eine Funktion vierten Grades hat den Extrempunkt 2 3 und einen Wendepunkt an der Stelle minus 4. Die Tagende zur Funktion ist parallel zur x-Achse an der Stelle. 8. 20 ist eine Nullstelle. Wie lautet die Funktion? Also, das ist eine Funktion vierten Grades. Wir brauchen wie viele Gleichungen? Ja, genau. 5, also 1 mehr als der Grad der Funktion, der Polynomfunktion. Und also, wir brauchen 5 Informationen. Wie kriegen wir sie? Schauen wir mal jetzt hier zunächst einmal, ob wir alle Informationen, notwendigen Informationen haben. Extrempunkt, das bedeutet, die erste Ableitung ist an dieser Stelle 0. An die Stelle ist 2, also wir haben schon hier eine Information, aber wir haben auch den Punkt, da können wir die Funktion selber benutzen, also wir haben hier schon zwei Informationen, zwei Gleichungen. Wendepunkt an der Stelle minus 4, das ist die dritte Gleichung. Die Tagente zur Funktion ist parallel zur x-Achse. Das bedeutet, wie wir schon in einem anderen Videos gesehen haben, dass die erste Ableitung 0 ist. An welcher Stelle? Da, wo x gleich 1 ist. Und 20, also da, wo x 20 ist, da haben wir eine Nullstelle. Wie lautet die Funktion? Okay. Und hier werden alle diese Informationen benutzt. Ja? Extrempunkt, das ist die Stelle, der Punkt ist hier gegeben. Ja. Aber bevor wir weitermachen, das ist allgemein die Polynomfunktion vierten Grades. Da sind Koeffizienten. Das fängt mit 4 als Hochzahl, dann 3, 2, 1 und 0 hier als Hochzahl. Und da sind die Koeffizienten. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Koeffizienten. Wir brauchen also 5 Gleichungen. Hier. Die Ableitung davon jetzt, wenn wir das hier ableiten, müssen wir mal die Hochzahl und die Hochzahl 1 weniger. Genauso hier mal die Hochzahl und die Hochzahl 1 weniger und so weiter und so fort. So kriegen wir die zweite, die erste Ableitung. Und wenn wir diese Funktion hier, die erste Ableitung, die Funktion der ersten Ableitung nochmal ableiten, dann bekommen wir die zweite Ableitung. Also das wird hier 4 mal dieser Koeffizient mal diese Hochzahl, also 3 mal 4 12. Und die Hochzahl wird 1 weniger. Hier wird 2 mal 3, 6. Und die Hochzahl wird 1 weniger. Und so weiter und so fort. Gut, da haben wir jetzt die Funktionen, die normale Funktion und die erste und die zweite Ableitung für die Polynomfunktion vierten Grades. Benutzen wir jetzt die Information, Extrempunkt. Punkt bedeutet, der Wert der Funktion f von x wird 3 sein. Das haben wir hier ersetzt. Und die Stelle, das x wird 2 sein, das x hier, die erste Zahl, die erste Zahl im Punkt. Ja? Und wir haben überall hier, wo x steht, haben wir das x durch 2 ersetzt. Ja? Das x hier durch 2. Somit haben wir eine Gleichung, ja? wo wir 1, 2, 3, 4, 5 Sachen unbekannt haben. Wir brauchen noch 4 Gleichungen. Wir haben eh gesagt, es gibt genügend Informationen dafür. Was bedeutet Extrempunkt? Das bedeutet, dass an diese Stelle, also da wo x2 ist, wird die Ableitung 0 sein, also wir benutzen die Funktion der Ableitung, die wird 0 sein und überall wo x steht, benutzen wir den Wert, äh, de, die Stelle, also den Wert, den x-Wert, also 2, wie wir schon hier gesehen haben. Also in diese Gleichung hier setzen wir ein für f' von x gleich 0 und überall wo x steht, 2, Wieso also 0, weil es ein Extrempunkt ist. Gut. Der Wendepunkt an der Stelle, minus 4, haben wir hier auch geschrieben, das war die, zweite, die dritte Information, Entschuldigung, und das bedeutet, dass die zweite Ableitung, also diese Funktion jetzt hier an dieser Stelle, gleich 0 ist, und das haben wir jetzt hier also schon gemacht, ja, 0 an der Stelle wird von der zweiten Ableitung, und der Stelle von x, wie viel ist das x an dieser Stelle, minus 4, und das haben wir überall eingesetzt. Also somit haben wir eine Gleichung für die zweite Ableitung und dann, was steht noch in der A angabe die Tangente der Funktion an der Stelle 1 ist parallel zur x-Achse, das bedeutet die erste Ableitung ist Tag 0, wir benutzen also die Funktion für die erste Ableitung, wir stellen das hier gleich 0 und da wo x steht, stellen wir den Wert 1, also die Stelle der Funktion, den x-Wert, das haben wir jetzt hier auch so gemacht. Und da steht noch in der Angabe, dass äh, 20 eine Nullstelle ist. Also wir benutzen die Funktion selber. Die Funktion selbst. Und da haben wir halt äh, eine Nullstelle. Das bedeutet, das Ergebnis wird Null sein. Für F und X stellen wir 0 ein. Und 20 überall, wo X steht. Ja? Das haben wir also jetzt hier so gemacht. Da sehen wir alle Gleichungen zusammen, die wir erstellt haben. Und das kann man selbstverständlich mit dem Gauschenverfahren ganz langsam lösen. Da braucht man eine Woche oder zwei. <lacht> Aber wie auch immer, Gott sei Dank gibt es heutzutage Systeme wie GeoGebra. Das dauert dann so, keine Ahnung, zehn Minuten das so zu schreiben zunächst einmal. Und dann drückt man Enter und dann bekommt man die Gleichung, also die die, die Lösung hat. Also die Funktion in diesem Beispiel. Wenn ich das richtig gemacht habe, da bin ich absolut nicht sicher, aber auch offen wenn das richtig ist, so, dann sollte das hier das Ergebnis sein. Wenn das nicht richtig ist, bitte äh, bei der Diskussion das schreiben, da können wir darüber diskutieren. So, und noch ein Beispiel, eine Funktion dritten Grades hat den Sattelpunkt, bla bla, und den y-Achsenabschnitt -Achsen, minus 3. Wie lautet die Funktion? Wie wir schon in im entsprechenden Video gesehen haben, Sattelpunkt... Da haben wir schon gleich drei Informationen. Ja, das ist dritten Gra äh, Grades, also wir brauchen wie viele äh, Gleichungen? Drei hier und 1, also 1 mehr als der Grad, Vier Gleichungen, da haben wir schon drei und da ist die vierte Gleichung. Ja, wir haben schon gesehen, y-Achsenabschnitt ist minus 3, das bedeutet in der allgemeinen Polynomfunktion dritten Grades. 3, 2, 1, x hoch 0 ist 1, also das fällt hier aus. Vier Koeffizienten, also wir brauchen vier Gleichungen. Ja, und äh, wir müssen erst hier den Sattelpunkt benutzen. Ja, und wir leiten zunächst einmal diese Funktion ab, Ableitung von der. Das bedeutet mal die Hochzahl, Hochzahl 1 weniger und dann ableiten, leiten wir auch die zweite Funktion, also die Ableitung selber. Noch einmal, dann bekommen wir die zweite Ableitung, also 3 mal 2 mal die Hochzahl und die Hochzahl um 1 weniger und so weiter und so fort. Das haben wir auch im vorherigen Beispiel gerade gesehen. Und da sind jetzt die allgemeinen Funktionen für eine Funktion dritten Grades, ihre Ableitung und ihre zweite Ableitung. Und benutzen wir jetzt hier die Information über den Sattelpunkt. Das bedeutet, da ist die erste und die zweite Ableitung 0. Und wir benutzen auch den Punkt, also die Funktion selber. Das bedeutet an diesem Punkt, also, y, also f von x ist gleich 4. Also wir setzen hier 4 ein. Und überall wo x steht, setzt 4 minus 2. Da ist es. Für die erste Ableitung, wir haben gesagt, Sattelpunkt sie wird 0 sein. Also das hier wird 0 sein. Und das ist immer noch der gleiche Punkt, also x ist immer noch minus 2. Das haben wir hier in dieser Funktion jetzt hier für die erste Ableitung eingesetzt. Und für die zweite Ableitung, die ist auch 0 bei dem Samtelpunkt. Ja, das habe ich hier beschrieben. Und das x bleibt immer noch minus 2. Und wie schon gesagt, y Achsenabschnitt ist minus 3. Das bedeutet, diese Konstante hier wird minus 3 sein, weil wenn y Achsenabschnitt das bedeutet, dass X ist gleich 0, das ist genau auf der Y-Achse, also da ist X 0, das wird alles hier, alle Summante A3 mal 0, A2 mal 0, das ist alles 0, also es bleibt nur A0, das bedeutet, das hier ist, die, ist der Koeffizient A0. Und wieder, wenn wir wollen, können wir das so ganz langsam <lacht> äh, lösen, das braucht jetzt nicht zwei Wochen, vielleicht nur eine. <lacht> Und, aber wir können das lieber in einem System oder in den Taschenrechner so äh, äh, eintippen und dann bekommen wir die Lösung des gleichen Systems. Und wenn das richtig ist, ist das die Lösung. Weiß ich nicht. Ich, keine Gewährleistung hier. Kann man immer korrigieren im Nachhinein. Aber wenn das jetzt richtig ist, das bedeutet, die, Poly die gefragte Polynomfunktion dritten Grades ist diese hier. Und das sind die Koeffizienten, die wir somit also gefunden haben. Das waren die Beispiele. Danke sehr.